Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine Buchvorstellung von Fall of Giants. Fall of Giants ist ein historischer Roman aus dem Jahr 2010 vom walisischen Autor Ken Follett. Das Buch handelt von fünf Familien, deren Leben alle miteinander verwickelt sind und davon, was der Erste Weltkrieg mit den Leben dieser Familien macht. Die erste Familie ist die Williams-Familie, eine walisische Arbeiterfamilie. Der Vater ist der Präsident der britischen Minengewerkschaft. Die Familie hat zwei Kinder, Ethel und Billy. Billy ist ein Teenager, der in den Minen arbeitet. Er ist für die Arbeiter ein Held, weil er bei einer Explosion mehr als 20 Leuten das Leben rettete. Ethel ist die Haushälterin auf dem Anwesen von Teddy Fitzherbert, einem adeligen Minenbesitzer. Ihm gehört die Mine, in der Billy arbeitet. Und die Familie Fitzherbert ist die zweite, um die es hier geht. Neben Teddy gibt es noch Maud Fitzherbert, Teddys Schwester. Sie ist die Leiterin eines Krankenhauses für alleinerziehende Mütter und Aktivistin für Frauenrechte. Sie hat eine Affäre mit dem Sohn einer preußischen Adelsfamilie, Walter von Ulrich. Walter ist ein deutsches Militärattaché im UK, genauso wie sein österreichischer Cousin Robert. Im Gegensatz zu Robert und seinem Vater Otto ist Walter aber ein sehr liberaler und feministischer Mann. Die vierte Familie ist die Familie Devar. Diese besteht aus Gas, einem Assistenten des amerikanischen Präsidenten, seinem Vater Cameron Devar, einem US-Senator und der Mutter Ursula Devar. Und die fünfte und letzte der wichtigen Familien ist die Familie Peschkov. Sie besteht aus den Brüdern Grigori und Lev. Ihre Eltern wurden vom russischen Adel getötet. Ihr Vater, weil er seine Kühe hat, auf königlichem Land grasen lassen und seine Mutter bei einem Aufstand. Ihr Vater wurde von Prinzessin Bea hingerichtet, einer russischen Prinzessin, die jetzt mit Teddy Fitzherbert verheiratet ist. Das waren die Familien, jetzt noch ein paar grobe Daten zum Buch. Meine Taschenbuchausgabe vom pan Macmillan Verlag hat 1010 Seiten und hat mich 10 Pfund gekostet. Eine Hardcover-Version ist leider nicht erhältlich. Ich werde euch jetzt noch einen Auszug aus dem Buch vorlesen nämlich von Billy Williams' ersten Arbeitstag in der Mine. Ich habe das Buch leider nur auf Englisch, deswegen kann ich es nicht auf Deutsch vorlesen. Schaltet, wenn ihr kein Englisch könnt, aber gerne einfach die Untertitel an. June 22, 1911. On the day King George V was crowned at Westminster Abbey in London, Billy Williams went down the pit in Aberow in South Wales. The twenty second of June, nineteen eleven, was Billy's thirteenth birthday. He was woken by his father Dar's technique for waking people was more effective than it was kind. He patted Billy's cheek in a regular rhythm. Firmly and insistently, Billy was in a deep sleep, and for a second he tried to ignore it, but the patting went on relentlessly. Momentarily, he felt angry, but then remembered that he had to get up. He even wanted to get up, and he opened his eyes and sat upright with a jerk. Four o'clock, Da said, then he left the room, his boots banging on the wooden staircase as he went down. Today... Billy would begin his working life by becoming an apprentice collier, as most of the men in town had done at his age. He wished he felt more like a miner, but he was determined not to make a fool of himself. David Crampton had cried on his first day down the pit, and they still called him Die Crybaby, even though he was 25 and the star of the town's rugby team. It was midsummer, and a bright early light came through the small window. Billy looked at his grandfather, lying beside him. Grandpa's eyes were open, He was always awake. Whenever Billy got up, he said old people did not sleep much. Billy got out of bed. He was wearing only his under drawers. In cold weather, he wore his shirt to bed, but Britain was enjoying a hot summer, and the nights were mild. He pulled the pot from under the bed and took off the lid. As Billy was using the pot, he looked out of the window. All he could see was the slag-heap, a slate-grey mountain of tailings, waste from the coal mine, mostly shale and sandstone. This was how the world appeared on the second day of creation, Billy thought, before God said, let the earth bring forth grass. A gentle breeze wafted fine black dust of the slag onto the rows of houses. Inside the room, there was even less to look at. This was the back bedroom, a narrow space, just enough for a single bed, a chest of drawers and grandpa's old trunk. On the wall, there was an embroidered sampler that read, Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.